Hallo, heute ist Totensonntag, der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Viele Menschen gehen heute auf den Friedhof um sich an ihre Verstorbenen zu erinnern. Manche in tiefer Trauer und mit Tränen, weil der Verlust eines Menschen noch so sehr schmerzt und alles überlagert. Noch so viel hätte man miteinander erleben wollen, so viel hätte noch gesagt werden sollen. Herausgerissen aus allen Hoffnungen erscheint das Sterben so sinnlos. Andere gehen heute in Voll Dankbarkeit auf den Friedhof, weil sie auf eine lange und erfüllte Zeit zurückblicken, weil man mit ihnen Frieden voneinander Abschied nehmen konnte und weil das Leben mit den Verstorbenen mit so viel Sinn erfüllt war. Und andere gehen womöglich erleichtert auf den Friedhof, weil die Zeit der Schmerzen und des Leidens endlich zu Ende gegangen ist. Weil die anstrengende Pflege eines Menschen vorbei ist. Nun kann man wieder neue Kraft finden für das eigene Leben. Das alles bewegt Menschen dabei, wenn sie heute auf dem Friedhof sind, Kränze und Blumen an die Gräber legen und Lichter anzünden. Der Sonntag heute hat aber noch einen anderen Namen. Wir nennen ihn Ewigkeitssonntag. Mir gefällt dieser Name sehr, denn er lenkt den Blick von den Gräbern der Verstorbenen hin zu der Welt Gottes, wie sie einmal sein soll und sein wird. Die Bibel hat uns ganz wunderbare Bilder davon überliefert. Eines davon steht in der Offenbarung des Johannes, übrigens auch der Predigtext für heute. Der Seher Johannes schreibt, Gott wird mit ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Was für eine wunderbare Aussicht. Eine Welt in Frieden, ohne Tränen und Schmerzen und Leiden. Fast zu schön, um wahr zu sein. Und wer gerade in Trauer versinkt oder das Elend dieser Welt sieht, dem können schnell Zweifel an einer solchen Hoffnung kommen. Wir wissen auch nicht, ob es wirklich einmal so sein wird. Aber diese Hoffnung daran, die finde ich sehr wichtig für unser Leben. Uns helfen dabei manchmal Spuren von Gottes Welt, die wir in unserem Leben entdecken können. Etwa wenn sich Menschen trösten, so wie Gott uns tröstet. Oder aufeinander zugehen, obwohl sie sich vorher spinnefeind waren. Oder auch wenn neues Leben in Landschaften entsteht, die der Mensch vorher gnadenlos ausgebeutet hat. Und solche Beispiele, die nähren die Hoffnung, auf dass die Welt, ja unsere Welt, einmal so sein wird und zu einem guten Ziel kommt. Ich wünsche Ihnen solche Hoffnungen und den Mut, Schritte in diese Richtung zu gehen. Gerade heute ist das wichtiger denn je. Bleiben Sie behütet.